Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es 50 Begriffe, ohne die das Investieren und das Börsengeschehen nicht funktionieren werden. Also abonniere und los geht's. Die Börsenmanöver eines erfahrenen Investors zielen darauf ab, das Ei möglichst weit unten beim Kauf zu so erwischen und oben beim Verkauf abzuklappen ohne sich dabei in den Finger zu schneiden. Ah. Hier einkaufen, den Kurs wachsen lassen und hier verkaufen. Tolle Strategie. Das Geld investieren in Aktien. Das bedeutet, Geld in Aktienwerte investieren, wenn es günstig steht, halten und wenn die Aktien im Kurs gestiegen sind, verkaufen. Rendite realisieren. Aktien oder ETFs mit einem Gewinn verkaufen. Die Watchliste. Eine Merkliste von Aktien oder etfs die man kaufen möchte. Das Geld arbeiten lassen oder das Geld bringt Kinder bedeutet in Vermögenswerte investieren, das im Wert steigern. Crashwatchliste. Das bedeutet, auf dieser Liste stehen Aktienwerte, die ich, wenn die Kurse richtig gefallen sind, gecrasht sind, einkaufen gehe. Es lohnt sich, diese Liste sich zu notieren. Verluste realisieren. Das bedeutet, dass man Aktienwerte oder etfs werte in einem niedrigeren Kurs als den Einkaufskurs verkauft, gezwungen ist oder verkauft und damit realisiert Verluste. Mist, jetzt sind die Kurse im Keller und ich habe kein Cash. Bedeutet Geld, Cash auf dem Konto zu halten, damit man beim gerutschten Kurs Aktien nachkaufen kann. Bau dir Cash-Bestand für cash Bedeutet bei mir zum Beispiel 10 bis 20 Prozent Cashflow, also wahres Geld, Bestand für Nachkauf der Aktienwerte in Crashzeiten. Plötzlich kommt der Crash und du hast Cash. Bedeutet günstig einkaufen, wenn die Aktien gefallen sind und du hast dafür Geld. In Tranchen kaufen bedeutet einteilen die Käufe. 11. Keinen Plan zu haben bedeutet keine Strategie zu besitzen. Wann man investieren sollte. Es crasht und du investierst zu viel. Wenn die Kurse fallen, dann geht man mit einer Tranche rein und dann könnte der Kurs auch wieder hochgehen. Bedeutet für dich, dass du aber schon mal eingestiegen bist in den Aktienkurs und sollte der Kurs aber in, äh, wieder nach unten fallen, also dann geht man in den Wert mit den weiteren Tranchen. Eine Strategie haben, das bedeutet einen Plan für investieren haben. Das erleichtert den Investoren in Crashzeiten, also Emotionen, auszuschalten, um nach Plan zu verfahren. Die Psychologie beim Investieren. Also, wenn es crasht, dann ist die Panik, Gruß und Emotionen schwingen in der Luft und beeinflussen das Handeln. Das sollte aber kein Investor beeinflussen, wenn er nach einer Strategie handelt, die zu ruhigen Zeiten und mit Verstand aufgelegt wird. Das Eigenkapital entspricht, entspricht dem Gesamtvermögen minus Verbindlichkeiten eines Unternehmens. Dividende. Das ist ein Teilgewinn, das Unternehmen an die Aktionäre ausschüttet. Diversifizierung. Das bedeutet Einteilen von Assets-Klasse im eigenen Portfolio nach Sektoren oder nach Branchen. Cashflow.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 45. Basispunkte bedeuten 0,45%. Es bezieht sich auf Zinsen. Was ist die Börse? Die Börse ist ein. Die Börse ist der Kapitalmarkt, der Treffpunkt symbolisch gemeint, derjenigen, die ihr Geld in Wertpapieren anlegen oder aus diesem wieder Geld machen wollen. Was sind Wertpapiere? Wertpapiere sind bewegliche Werte im Gegensatz zu Immobilien, die unbewegliche Werte sind.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 und online darstellen. Der Markt, alle diese Wertpapiere, ist die Wertpapierbörse. Also manchmal auch Effektbörse genannt. Welche Rolle spielt die Börse? Die Börse gibt Möglichkeit, den Sparern, die das Geld überflüssig haben, vermehren, indem sie Aktien oder andere Werte einkaufen, und den Unternehmen etwas flüssiges Geld der Aktionäre zu bekommen um Produktion, um Herstellung oder Dienstleistung ausführen, fortzusetzen. Warum kann man Aktien nicht überall kaufen? Aktien sind spezielle Papiere. Sie gehören an die Börse, also zu einem speziellen Markt für Sie und nicht wie für Autohändler, dass man um die Ecke überall Autohäuser hat. Man kommt und kauft sich einfach ein Auto. Also das ist dafür extra geeigneter Platz. Die Aktienbesitzer, sie können zum Beispiel 100 Aktien kaufen oder verkaufen. Diese Vorgänge regelt die Börse. Wozu dienen die Aktien? Die Aktien sind wichtig für Unternehmen, weil sie frisches Geld in ihre Unternehmen mit einfließen lassen. Solange der Aktionär Aktien von einem bestimmten Unternehmen hält, solange gibt er zur Verfügung dem Unternehmen das Geld, damit das gewirtschaftet wird. Sobald Aktionär seine Aktien verkaufen möchte, kann das im kürzester die Aktien den Wert des Geldes zurücknehmen. Mit dem gewonnenen Preis oder in dem verlustrealisierten Bereich ebenfalls, so wie gerade die Aktie steht, mit dem gesunkenen Kurs. Ohne diese Gelder wären die großen wirtschaftlichen Abenteuer und die ganze wirtschaftliche Entwicklung des 19. und 20. Jahrhunderts mit Eisenbahn, Schifffahrt, ist kanal ähm, Erschließung von Minen oder Ölquellen, die großen modernen Industrien, Auto, Luftfahrt, Computer und Elektronik nicht möglich. Wer sind die Aktionäre? Aktionäre sind das Publikum an der Börse, die aus unterschiedlichen Gründen das übrige Geld, was sie, was sie gespart haben, in x-beliebigen Aktien stecken, mit der Absicht, natürlich Geld zu verdienen. Was bedeutet mittelfristig? Ein, zwei bis drei Jahre. Vielleicht auch etwas länger und langfristig. Manche Aktionäre, manche Anleger sind bereit oder können nur so längerfristig das Geld in Aktien zu investieren und investieren längerfristig über mehrere Jahrzehnte. 30. Was sind die entscheidenden Faktoren für die kurzfristige Börsentendenz? Die Nachrichten, die wirtschaftlichen Vorgänge, die Weltnachrichten spielen eine Rolle bei jedem einzelnen Börsentag. Worin unterscheidet sich ein Spieler und ein Investor? Ein Spieler hat keine tiefgründige Motivation. Er kommt er kommt an einem Tag oder in 24 Stunden, er schaut sich kurz die Börse an, er hört die Nachrichten ganz kurz, guckt, was der Nachbar macht oder er wird von den Nachbarn motiviert und ohne große Entscheidung und ohne große Strategie kauft er seine Aktien, oder was auch immer an der Börse und möchte damit einen Gewinn machen. Deshalb hat äh, sein Verhalten mit etwas mit Verhalten einem Spieler in einem Roulette-Saal zu tun. Also ein Spieler handelt emotional, also nicht intellektuell und kann auch dadurch ganz viel Geld verlieren. Und es scheint so zu sein, dass 90% des Publikums an der Börse tatsächlich nur Spieler sind. Nur die wenigen richtig investieren und strategisch Rendite einpassieren. Der Investor handelt intellektuell. Als erstes hat er eine Strategie, also einen Plan, nach dem er vorgeht. Er hat Vorwissen und informiert sich über Tagesgeschehen, Weltgeschehen und vergleicht die Pläne, Umsetzung mit dem Voranstreiten der Aktienkurse. Er ist besonnen, er hat ein Ziel und sobald er dieses Ziel erreicht hat, steigt er auch aus dem Geschäft aus. Es gibt kurzfristige Strategien bei Investor und es gibt langfristige Strategien. Er ist besonnen, er hält sich diszipliniert an seine Strategie und er lernt stetig zu seinem Markt- und Börsenwissen dazu. Welche Eigenschaften sollte ein guter Investor haben? Der Costolani hat ja mal gesagt, Scharfsinn, Intuition und Fantasie mit den anderen Eigenschaften, etwas von, dem, von den Börsentendenzen, von den politischen Ereignissen, von den marktwirtschaftlichen Situationen fundiert, trifft er seine Entscheidungen. Welchem Beruf ähnelt Investor am nächsten? Der Kostolani hatte mal gesagt, er ähnelt eh einem Arzt, einem Kaufmann und einem Politiker. An welches Spiel erinnert die Börsenspekulation am meisten? Als Kartenspiel ist es Skat, Bridge oder Poker. Auf gar keinen Fall ist das Roulette oder Schach. Wie soll sich ein Investor verhalten? Ein Investor verhält sich immer ruhig und besonnen. Er wiegt immer ab zwischen Pro und Kontras und auf Basis von seinem Wissen und Geschehnis trifft eine richtige Entscheidung bezogen auf seine Strategie. Es ist gut, wenn er ein mathematisches Gehirn im Sinne in logischem Denken bewertet. Wie sieht es mit den großen Investmentgesellschaften? Wer sind sie? Wer steckt dahinter? Also, wir sind die großen Investmentgesellschaften? Pensionskassen, zum Beispiel speziell in den USA und Versicherungen. Kapitalkonzentrationen werden auch von Menschen geleitet. Diese Geldmanager sind auch Menschen wie die kleinen Sparer und großen Spekulanten. Sie haben dieselben Reaktionen. Ihre psychologische Einstellung ist genau dieselbe und unberechenbar wie die der anderen Millionen Marktteilnehmer, die noch vor vielen Jahren das börsenpublikum bildeten. Der Unterschied liegt nur darin, dass die Manager wirklich schweren Summen bewegen und die kleineren Anleger, die Aktionäre, mit kleineren Beträgen operieren. Und manchmal sind die Geldmanager zittrig und haben Angst, Ärger zu bekommen oder deren Job wird gekündigt durch die falsche Handlungen, denn sie haben ganz viel Verantwortung in den Transaktionen und riskieren auch ihren Kopf. Denn wer die größeren Verluste einstecken muss, wird einfach gefeuert. Der kleine Mann ist gegenüber sich selbst was ist Aktie für die marktwirtschaftliche Situation? Der Anleger kann an dem Marktgeschehen mitmischen, dadurch, dass er die Aktien kauft und verkauft und sich die Renditen einstreicht. In Amerika, England und Frankreich ist es seit Jahrzehnten so. In Amsterdam gab es schon im 17. Jahrhundert eine besonders rege Börse. In Deutschland seit 2021 kommen mehr Frauen dazu. Wie sollte man handeln? Nun, man sollte am Abend die Strategie festlegen schlafen und morgens umsetzen, also investieren. Was unter dem Stich bedeutet, immer überlegt eine Strategie zurechtlegen. Kann man verlorenes Geld zurückgewinnen? Nein, verloren ist verloren. Die Überlegung ist im Vorfeld wichtig. Die Gewinne holt man sich mit Hilfe von Strategie. Es ist immer ein Risiko dabei an der Börse, dass man auch mal verliert. Desto besser ist es wirklich eine Strategie mit Risikomanagement. Nach welchen Kriterien sollte man Aktien kaufen. Man sollte sich grundsätzlich überlegen, ob man eine langfristige Strategie verfolgt oder eine mittelfristige oder kurzfristige Strategie verfolgt, welchen Anlegertyp man grundsätzlich ist. 42 ist es wichtig, die vergangenen Ereignisse, Geschäfte zu analysieren. Wichtig auf jeden Fall. An der Börse, da sie eine Wahrscheinlichkeit ist, niemals möglich die Prognosen zu stellen, man kann in etwa den Trend erahnen. Aber was man auf jeden Fall machen kann, man kann die Vergangenheit analysieren und aufgrund der eigenen Unternehmungen an der Börse kann man für sich Schlüsse ziehen und für die Strategie überlegen und eigene Strategie verbessern. Was ist wichtig für einen Börsianer an den Nachrichten und Entwicklungen von den Nachrichten und Entwicklungen in der Politik und auf der Welt? Wichtig die Risiken beim Anliegen von Geld zu kennen. Dazu habe ich Video gemacht über neuen Risiken, die innerhalb eines Marktes, innerhalb eines Landes, weltweit von Bedeutung sind. Damit man richtige Entscheidungen beim Aktienanlegen trifft. Aber das Wichtigste ist dazu, auch zu verstehen, was man analysiert und was bedeutet das für eigenes Geld. Was muss also ein Investor können? Ein Investor sollte eine Strategie haben und sich nach der Strategie halten. Er soll analysieren können. Und er soll an der Marktwirtschaft interessiert sein. Wie kann sich ein Börsenprofi eine Massenpsychologie entziehen? Ganz einfach, die Antwort darauf ist, als Investor muss man ein starkes Mindset haben, sogar 80% Mindset, die Strategie befolgen und sich nicht von den Massen verunsichern lassen. Emotion hat an der Börse einfach keinen Platz. Was hilft die Strategie? Die Strategie ist ein Plan, dass der Investor einfach trainiert, indem er befolgt, er bleibt immer ruhig, er ist immer gefasst auf das Geschehen und er vergisst niemals. Regel Nummer 1, halte dich an die Strategie. Er bleibt kühl, cool, er bleibt überlegen und dadurch mehr erfolgreich. Und er weiß, dass die Börse wechselhaft ist. Das Ei des Kostolei. Eckselani hat gesagt, seiner Erfahrung nach besteht jede zyklische Bewegung bei Aktien, Anleihen, Edelmetallen, Währungen, also in allen Märkten, auf die spekuliert wird, aus drei Phasen: die Phase der Korrektur, die Phase des Stimmungsumschwungs und die Phase der Übertreibung. Und was ist eine Kurse? Es ist eine Phase, in der die Aktienpreise von Stunde zu Stunde anziehen. Kurse und Stimmungen treiben sich gegenseitig in die Höhe. Es herrscht Euphorie. Sie lässt die Kurse weiter ins Kraut schießen. Und es auch schließlich von Massenhysterie bestimmt. So schreibt Costolani in seinem Buch. In der Phase BS ist zuerst die Phase der Korrektur. Die Preise waren zu hoch gestiegen. Phase des Stimmungsschwungs. Umschwungs, ungünstige Ereignisse. Steigende Zinsen, nachlassende Wirtschaft, Pessimismus und so weiter. Bei uns sichern die Spekulanten. Phase der Übertreibung. Die sinkenden Kurse erzeugen einen tiefen Pessimismus, der wieder auf die Preise drückt. Die Kurse fallen wie die Blätter im Herbst. Das ist die Panik, die Papiere werden verschleudert. Und ich habe euch einen Effekt mit dem Ei heute mitgebracht. Betrachtet an einem Ei, so wie Costolani das erzählte. Das ist eine Host und das ist eine Base Phase. Und der Costolani hat gesagt, die Base und der Host Welle der letzten Phase dauert immer so lange wie ein psychischer Elektroschock. Der Börsenmanöver eines erfahrenen Spekulanten sieht darauf ab, das Ei möglichst Wein unten beim Kauf oder Wein und oben beim Verkauf abzukappen, ohne sich dabei in den Finger dabei zu schneiden. Like mein Video jetzt, wenn du am Ende angekommen bist. Es würde mich einfach interessieren, auch wenn YouTube-Algorithmus mir die Statistiken geben kann, wer bis zum Ende dieses Video geschaut hat. Abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, denn bei mir dreht sich alles um das Investieren und um Aktien. Aktiviere die Glocke damit du das nächste Video von mir nicht verpasst. Und vor allem, schau mal in der Infobox vielleicht ein oder das andere Download für dich von Interesse. Ich danke dir fürs Zuschauen und bis dem nächsten neuen Video. Bleib im Profit. Salut!